Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Ja, es geht heute um das Programm Adobe After Effects. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was Adobe After Effects ist, dann kann ich nur so sagen. Das ist eine Software, die ich kann Dinge, also die kann Videos erstellen, das einen die Ohren schlagern. Ich habe eben so ein Video gesehen, das mit Adobe After Effects erstellt war wusste aber noch nicht, wie man das macht, weil ich völlig baff war. Die Antwort ist Adobe After Effects. Und ja, ich habe einen Blogpost dazu geschrieben und habe einige Videos dort gepostet, damit Sie sich ein Bild machen können, worum es da geht. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung und dann kommen Sie direkt zum Blogpost. Und wenn Sie weitere Updates erhalten möchten, dann klicken Sie einfach Abonnieren hier in diesem Video. Dann bekommen Sie eben immer, wenn ein weiteres Video kommt, eine Benachrichtigung. Gerne können Sie mir auch ein Like hinterlassen und einen Kommentar schreiben. Gut, das war's. also jetzt auf den Link klicken und an den Blogpost dazu. Viel Vergnügen, Wiedersehen.